Mathewissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet, Ermittlung des Umfangs und Flächeninhalts von Rechtecken. Zur Ermittlung des Umfangs eines Rechtecks werden die Seitenlängen addiert. Der Umfang eines Rechtecks entspricht der Gesamtlänge seiner vier Seiten, das heißt dem Zweifachen der Summe aus seiner Länge und Breite. Zur Ermittlung des Flächeninhalts eines Rechtecks wird die Grundseite mit der Höhe multipliziert. Der Flächeninhalt eines Rechtecks entspricht somit dem Produkt aus Grundseite und Höhe. Das war ein kurzer Einblick in das Thema, Ermittlung des Umfangs und Flächeninhalts von Rechtecken. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten-vermitteln-trat.